Die blauen Frühlingsaugen von Heinrich Heine Die blauen Frühlingsaugen Schauen aus dem Gras hervor, Das sind die blauen Veilchen, Die ich zum Strauß erkor. Ich pflücke sie und denke, Und die Gedanken all, die mir im Herzen seufzen, Singt laut die Nachtigall. Ja, was ich denke, Singt sie laut schmetternd, Dass es schallt. Mein zärtliches Geheimnis weiß schon der ganze Wald.